In Nettersheim ist die Kirmes bis heute das größte Fest im Jahr. Sie fällt auf den 1. August Sonntag und wird von Sonnabend bis Dienstag vier Tage lang gefeiert. Hier an der oberen Urft inmitten der Eifel ist das die arbeitsstille Zeit zwischen der Heu- und Getreideernte. Nahe beim Kirmesplatz liegt der große Saal, in dem die Kirmesbälle abgehalten werden. Dahinter erhebt sich der Kirchberg mit der Martinskirche, um den herum das 1100-jährige Dorf gewachsen ist. Im Umkreis bis Münstereifel, Blankenheim und Gemünd wurden die Plakate mit dem Festprogramm verteilt. Die Familien im Dorf haben sich für großen Besuch gerüstet. Kirmes ist hier noch das Fest der Verwandtschaften, die sich hauptsächlich am Sonntag aus nah und fern einfinden. Alt und jung sind von früh an für die letzten Zurüstungen auf den Beinen. Bis zum Nachmittag soll für das Fest alles bereit sein. Die beiden Mädchen mit den Blumen sind auf dem Weg zum Friedhof, wo alle Gräber für die Kirmesprozession am Montag geschmückt werden. Das Haus, das nicht innen und außen gründlich in Ordnung gebracht wird. Im Ortskern am Kirchberg stehen noch zahlreiche Fachwerkhäuser. Der Anstrich der schwarzen Balken und weißen Füllungen wurde immer zur Kirmes erneuert. Hier vernagelt man die beschädigten Gefache eines unbewohnten Hauses an der Hauptstraße einfach mit Kunststoffplatten. Die Sorge der Hausfrauen gilt vor allem der Festtafel, für die wie immer Kirmeskuchen in großen Mengen bereitgehalten wird. Früher, als das Gemeindebackes noch in Betrieb war, wurde der Ofen in der Vorwoche Tag und Nacht nicht kalt. Heute lässt man die vorbereiteten Kuchen in der Bäckerei abbacken. Der Bäcker fährt auch Kuchen zum Verkauf aus. Die großen, rechteckigen Plattenkuchen sind selten geworden. Die früher sehr beliebte grießmehl ist ganz aus der Mode gekommen. Prummetaten und Schmertarten gehören dagegen in kleiner, runder Form auch heute noch zum Kirmesgebäck. Auf den Bauernhöfen ist Kirmes in jedem Jahr der Anlass, gründlich aufzuräumen. Man hält darauf, dass in diesen Tagen alle Gerätschaften ordentlich untergestellt sind. Hier werden die Abfälle fortgeschafft, die sich das Jahr über angesammelt haben. Überall richtet man die Schlafgelegenheiten für die Kirmesgäste her, wie ja auch das Sofa aus der guten Stube. Die meisten Bauern sorgen für reichliche Grünfuttermengen, die auf den Scheunentennen ausgebreitet werden. So brauchen sie an den Festtagen kein Frischfutter zu holen. Wer die Möglichkeit hat, treibt das Vieh auf die Weide, auch wenn sonst nur Stallhaltung üblich ist. Dann bleibt über Kirmes nur noch die Melkarbeit. Der Kirmesrei, der früher von den Junggesellen gebildet wurde, ist für alle öffentlichen Veranstaltungen zuständig. Er wird angeführt vom Rei Scholtes, vom Rei Schreiber und vom Höthjong. Eben wurden die Schilder mit den Startnummern für das karrenrennen gebracht. Hier trifft der Scholtes die Vorbereitungen für die Spiele und Bräuche am Kirmesdienstag. In der Stubenecke steht der Korb mit dem Säbel, der schwarzen Augenbinde und dem Strick für das Hahnenköpfen bereit. Die Lose, die der Scholtes nun ordnet, werden gebraucht, um die Anwärter für den Hahnenschlag zu bestimmen. Der Reischreiber lässt es sich trotz seines gebrochenen Fußes nicht nehmen, die Kirmesembleme herzurichten. Eines der wichtigsten Wahrzeichen ist der Kirmesknochen. Er wird zum Beginn der Kirmes ausgegraben und in festlichem Umzug durchs Dorf getragen. Wenn man ihn in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch im Trauerzug wieder zu Grabe geleitet, ist die Kirmes beendet. Der besondere Stolz des Nettersheimer Reis ist die Kirmesfahne. Sie wurde vor Jahren auf der Kirmes in einem Nachbarort entwendet. Der Hötjong, der hier das Hemd für den Schabayes anreicht, ist der Wortführer des Kirmesreis. Er hat das überlieferte Zeremoniell bei den Festlichkeiten zu wahren und überwacht auch die wichtigsten Vorbereitungen, die jetzt begonnen haben. Seitdem die Gemeinschaft der Junggesellen nicht mehr besteht, sie konnte sich in Nettersheim nicht halten, weil die meisten Jugendlichen auswärts zur Arbeit gehen, wird der Kirmesrei von den Vorständen der acht Ortsvereine gebildet. Er tritt einen Monat vorher zusammen und wählt aus seiner Mitte die drei genannten Chargen. Hier haben die Vereinsspitzen die Rolle des alten Burschenverbandes übernommen. Die zur Durchführung der Kirmes notwendigen Aufgaben wurden von diesem Reih an die einzelnen Vereine aufgeteilt. So ist der Theaterverein für den Schabayes, der mit Heu ausgestopften Kirmespuppe, zuständig. der Schöne? Carl weinig hey. <IL> is honnzeer. Je waar hè door op. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. Ja. is Ja. Ja. Ja. Der junge Mann, der hier mit der geliehenen Karre davonzieht, will sich am Schores-Karrenrennen beteiligen. An einer anderen Stelle im Dorf haben sich am Nachmittag die Mädchen vom Gesangverein eingefunden, um den großen Kranz für den Kirmesbaum zu flechten. In Zusammenarbeit mit den Junggesellen war dies früher die Aufgabe der Maimädchen? mädchen Der Höthjung, der sich hier davon überzeugt, ob auch der Kranz rechtzeitig fertig wird, gibt einen Umtrunk. Für den Kirmesbaum, der alljährlich zu Beginn des Festes errichtet wird, sorgt die Feuerwehr. Die Männer, die den Baum gefällt und ins Dorf getragen haben, werden ebenfalls mit einem Trunk belohnt. Der von den Ästen befreite Stamm wird bis auf das weiße Holz geschält. <tiegelen> ja, maar wie dat geldt Die zijn Die de de Ja, Die Die Ja, dat is een Inzwischen ist der lebensgroße Schabayes, der die Kirmes personifiziert, fast fertig geworden. Von der Trinkfreudigkeit während des Festes soll die Flasche zeugen, die man der Puppe in die Tasche schiebt. Also jetzt gibt's also jetzt gut aktiv. Hey, warte. Donn verhänge los an So stell da, So, jetzt so richtig drauf drücken. der arme Karl Karl da gegen 4 Uhr am Nachmittag wird die Kirmespuppe zu der Gasse gebracht, wo Kranz und Baum hergerichtet werden. Nun wird es Zeit für die letzten Festvorbereitungen. Hey, in gemeinsamen Zug geht es den Kirchberg hinab zur Urftbrücke. Jetzt ist auch der Kirmesstrauß, ein frisches Lärchenbäumchen, das hier neben dem Kranz einhergetragen wird, hinzugekommen. Wer mit den häuslichen Arbeiten fertig ist, eilt zum Zuschauen herbei. Inzwischen stehen die Dorfstraßen in buntem Fahnenschmuck. Der Schabayes bleibt am Rande des alten Ortskerns zurück, wo er in der Nähe von Kirmesplatz und Saal mitten über der Straße aufgehängt wird. Dienstagnacht wird er zum Tanz während des Hahnenballs in den Saal gebracht und zum Abschluss der Kirmes in der Uft ertränkt. Weiter unten an der Brücke ist der Platz für den Kirmesbaum. Der Kirmesstrauß, den man bei allen Umzügen mitführt, sowie Kranz und Baumkrone, werden hier zunächst mit bunten Bändern geschmückt. Dann wird der Kranz unterhalb der Krone befestigt. Beim Aufrichten des Baumes lässt man das Stammende vom Brückengeländer aus auf das Bachufer hinunter. Gleichzeitig wird mit langen Stricken die Krone angezogen. Der aufgerichtete Baum steht unten in einer Grube und wird hier mit einer tief in die Erde eingetriebenen Eisenstange gesichert, an die man den Stamm anbindet. Oben wird er am Brückengeländer mit Draht festgeknebelt. Wenn weithin sichtbar der Kirmesbaum aufragt, kann das Fest beginnen. Die Helfer eilen jetzt heim, um für die kommenden Ereignisse ihre Sonntagskleidung anzulegen. Zu einer letzten Besprechung und zum Empfang der Noten ist der Musikverein zusammengekommen. Er wird nur bei den Umzügen und nicht zum Tanz aufspielen, da auch die Mitglieder mit der Dorfgemeinschaft feiern wollen. Für die abendlichen Bälle und die Musik bei den Frühschoppen hat der Rai eine auswärtige Tanzkapelle gemietet. Die eigentlichen Festlichkeiten beginnen gegen 6 Uhr abends mit dem Auszug des Reihes zur Hofbrücke. Kirmesfahne und Kirmesstrauß werden vorangetragen. Viele junge Leute haben sich dem Zug angeschlossen. Wurde in der Zwischenzeit der Kirmesknochen begraben. Dort werden jetzt die Böller geladen, die den Beginn der Kirmes ins Dorf melden sollen. Von der Brücke aus wird der Hötjung nach einer kurzen Ansprache an die Umstehenden mit dem Kirmesknochen einen Disput über die Anzahl der Festtage führen. Und Junge, wir werden nicht he, wann die Hoffnung nicht Wie all die wir haben auch für dich die, die Kirmes wird abgedanzt. Muckgedanzt, wir möcht' mal sagen durchgedanzt. Ab bis auf den Knopf. Aber zum Glück waren ein paar von uns, diese wird anständig fortgebertragen. Und wie immer haben wir durch die Schnappsbehe gelecht, dass sie sich im Jahr durch wiederholen können. Hoffentlich Hätten sie auch. Das ist jetzt Ticket zu hören. Wer hat die Derjenige, der mit der Schaufel zum Bachufer hinuntergeht, um den Knochen auszugraben, wird für ihn beim Disput die Antworten geben. Die. De 11, De 11, de 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, 11, de een wie wil ik het dag van? Hoogstens Nee. dag! GEJUICH daar. da. we nog eens, Willi. Hoogstens twee daar. Nee, nog nog eens, Willi. Want je weet wat die mensen aan het wibbelen... <lacht> ...en wie die jongen aan het stippelen. Machen dat! We net <lacht> mensen <lacht> <lacht> <lacht> <lacht> Man huldigt dem aus dem Grab geholten Knochen als der leibhaftig auferstandenen Kirmes. Deze hebben we gezegd de kermis die is een kermis dan. Dat blijft zo wel. Dat verhoudt zo'n geluk. U gekomen. mag met ons met... Mit der feierlichen Handlung hat sich ein großer Teil der Bevölkerung an der Brücke eingefunden, um das Symbol der Kirmes und damit die Kirmes selbst ins Dorf zu geleiten. Musik Beim Festzug wird der Knochen zwischen Kirmesfahne und Kirmesstrauß vorangetragen. der Musik gehen der Hötjung und der Scholtes, denen sich die Bevölkerung in bunter Folge anschließt. Im Dorf wird der Festzug durch die Leute, die sich hier noch einreihen, länger und länger. Auch ganze Familien mit Kindern sind dabei. Einige Reihmitglieder haben Schnapsflaschen bei sich, um Teilnehmende und Zuschauer auf das Wohl der Kirmes trinken zu lassen. Der Weg führt zunächst den Kirchberg hinauf zum Pfarrhaus. In Nettersheim war es seit jeher üblich, dass der Höthjung dem Pastor als Erstem im Dorf die Kirmes ansagt oder die Kirmesreferenz erweist. Ja, vergeht, die Zeit verrennt. Und so sind wir wieder hier, um in unser Kirmes zu Lassen Lass uns die Freude gar nicht wissen. Lass aber trotzdem ihr kritisches Auge durch unsere Reihen gehen, weil sie den einen oder anderen von uns ihre Sorgen haben. Wir haben Urlaub. Ausgang bis Kirmes. <lacht> Sollte der eine oder andere von uns, die Kirmes vielleicht, um noch etwas zu kräftig weiter. Bitte gehen Sie da nicht zu sprechen, denn mit uns ins Gericht. Es heißt ja, Männer sorgen zusammen. Lasst Sie uns bei der Kirmes willkommen sein, Herr Pastor. Sie wissen es. Meine lieben Männer und jungen Männer. Ihr habt sie eben unsere Kirmes ausgerufen. Und euer Kommen nach hier bedeutet für mich, dass ihr in euren guten und starken Männerhänden die Sorge um ein feines Gelingen unserer Herbstkirmes mittragen wollt. Zu diesem Werk für eure Kirmestage wünsche ich euch darum alles Gute. Also auf eure Gesundheit und auf eine gute Kirmes. Unser Herr Pastor, er soll leben zum ersten Mal. Hieraus geht der Zug weiter zum Hause des Bürgermeisters, um auch dort die Kirmes anzukündigen. Die Stimmung fröhlicher und ausgelassener geworden. Auch der Höthjung, der den Bürgermeister vors Haus bittet, hält seine Ansage in freierem Ton. Nach dem Hoch auf die Kirmes folgt ein Tanz zu Ehren des Ortsvorstehers und dessen Frau, an dem sich auch der Hötjung beteiligt. Der Samstagsball beginnen soll, wird es Zeit, dass der Festzug den Saal erreicht. Hier haben sich bereits einige Kirmesgäste eingefunden. Zum Eröffnungszeremoniell, dass die Kirmes-Embleme dreimal um die Tanzfläche herumgeführt werden, bevor man sie für alle sichtbar an der Stirnwand des Saales anbringt. dem Dank des Hötjons eröffnet die Musik den Samstagsball. sich immer mehr Nettersheimer ein, um den Beginn ihrer Kirmes bis spät in die Nacht hinein zu feiern.